Ohne jetzt ein Konzept draus zu machen, das war so, aber eigentlich gestern um gar nichts im Leben. Ja, ich kann jetzt dir sagen, Alles, habe das Ja, also was ich sagen würde, und das sind jetzt auch nur Worte, ist eigentlich geht es um jetzt. Und zwar immer. Okay. Weil im Jetzt ist es einfach so, da taucht ein Gedanke an wann anders auf und es kann gesehen werden, ja, es ist ein Gedanke an wann anders, ohne dass es diese Sogwirkung hat, dass es, dich in diesen, dass es die Aufmerksamkeit in diesen Tunnel reinzieht. Oh. Ja. Anders gesagt ist es äh, das, das Schauen, wo ist gerade die Aufmerksamkeit, was macht gerade die Aufmerksamkeit jetzt? Ja. Das ist das Hier und Jetzt. Das ist nicht, äh, hier und Jetzt taucht niemals ein Gedanke auf oder so. Sondern das Bewusstsein darüber, wo ist die Aufmerksamkeit. Es kommt gerade so, was du in einem Video gesagt hast und was ich mit drin ähnlicher oder irgendwie merke oder spüre: mhm. dieses, dieses, diese, diese Angst vor diesem luftleeren Raum oder vor diesem, vor diesem weil oben manchmal ist ja so. Du bist einfach dann da oder ich bin manchmal da, ich merke richtig, wie ich süchtig nach Denken bin oder nach der Identifikation nach nach der, zum Denken, nach diesem Ding, ja. nur damit ich auch ja nicht sozusagen in diesen Ding reinfalle, in dieses ja. Ungewisse. Ja, ja, ja. Das ist diese Identifikation mit etwas, was sagt, okay, es fühlt sich nicht richtig gut an, aber man weiß, was man hat. Man ist genau, also nicht so ausgereift. Das ist, das, ist so das. Diese ganzen Ängste und die ganze wie ich Scheiße. Es <lacht> gibt ja Sicherheit. Das ist beweisendes. Das gibt ja ja halt und man ist ja süchtig nach dem. Man ist er süchtig nach seiner eigenen Scheiße. Ja ja. aber. <lacht> ja, das Wort ist für uns beide jetzt auch kein Fremdwort, oder? <lacht> <lacht> also wie man in Deutschland redet. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, weißt du so, Sicherheit, worüber? Das gibt, das verspricht Sicherheit, Wo, worüber hast du dann Sicherheit? Eben nix. Eben nix. Ja. Weißt du, da ist das irgendwie, da ist diese äh, Angst vor der Leere, vor diesem, vor dem Auflösen, wie Todesangst oder so. Ja? Und etwas... Also es, es Denken versucht halt, davor zu schützen und sich da von dieser Lehre abzulenken. Ja? Ja. Und das ist halt diese Identifikation. Das ist einfach die Angst vor diesem Ausgeliefertsein und sich davor zu schützen. Durch Gedanken, durch Ablenkung, durch Abstand, durch was auch immer. Das ist der... Der Versuch irgendwie am Steuer zu bleiben, sozusagen, weißt Der Lenker zu sein. Ja, aber es funktioniert halt nicht wirklich. Weil wenn wir schauen, wer das, wer das ist, der da am Lenker sein will, ist es ja eigentlich einfach nur ein, so ein Zusammenziehimpuls, so ein uh, ja. Also, und wenn wir es als Person darstellen würden, wenn wir sagen, wer ist es? Statt was ist es? Dann wäre es jemand, der sich getrennt fühlt, einsam fühlt, Angst hat, wütend ist, verwirrt ist. Ja? Und der möchte gerne die Steuer haben. So als Taxifahrer würden wir sagen, lieber anderes Taxi. <lacht> <lacht> ja, das sind die Emotionen, die dann die, weißt du, also... Nehmen wir mal dieses eine Ding, Angst. Ja? Angst möchte gern am Steuer bleiben. Ja. Weil es Angst hat, die Kontrolle zu verlieren. Und das Lernen, was passieren kann im, im ähm, Bewusstsein, ist, ah, so ist es, wenn Angst die Kontrolle haben will. So fühlt sich das an. Zusammengezogen, einsam verwirrt, überfordert. So fühlt sich das an. Und dann ähm, gibt es vielleicht den Vergleich mit anderen Situationen, wo ganz klar niemand am Steuer war, am Ruder war. Ja, wo einfach diese, diese, diese Weite und Offenheit da ist. Ohne, ohne diesen Eingreifreflex, ohne etwas, was sagt, uh, noch kann ich es laufen lassen, aber jetzt muss ich eingreifen. Das heißt, ohne diesen Türsteher sozusagen. ja Und wie kriegt man den Türsteher weg? Nicht, das ist der Türsteher, der sagt, der sollte verschwinden. Aber was passieren kann, ist einfach dieser... Dieser Vergleich, okay, so ist es mit dieser Schutzhaltung, mit, dieser, mit diesem Eingreifreflex, mit dieser Angst, die das Steuer beansprucht. Ja, und so ist es, so ist es, so ist die Pingabe, sagen wir mal. Um mal so ein heiliges Wort zu benutzen. Mhm. Also, so was was die Kontrolle beansprucht ist, ist die Angst, dass es nicht so läuft, wie wir uns das gedacht hätten. Nicht so läuft, wie wir es gern hätten. Ja. Und alles, was wir wissen, ist, wenn dieser Gedanke, wenn es diese Identifikation mit dem Gedanken gibt, dann ist es von vornherein nicht so, wie wir es gern hätten. Dann sind wir nicht so, wie, wir es, wie, wie es uns wirklich entspricht. Dann, sind wir, dann kommen wir uns klein vor und zwanghaft und was weiß ich was. Es ist immer mit Identifikation, mit, mit nur so einem Aspekt vom Erleben passiert halt das, dass wir uns logischerweise unvollständig fühlen. Und dann gibt es etwas, was also aus dieser Unvollständigkeit raus gibt es den Gedanken, okay, damit kann ich leben, aber nicht noch unvollständiger werden, nicht noch machtloser oder was weiß ich was.